Sie funkeln blau Blau, blau Deine Augen leuchten blau Deine Augen leuchten blau Sie funkeln blau Blau, blau Baby, Baby, unser Baby hält sie auch Unser Baby hält sie auch Blau, blau Deine Augen leuchten blau Deine Augen leuchten blau Sie funkeln blau Blau, blau Unser Baby hält sie auch Unser Baby hält sie auch yeah. Aus dem Morgen mit nem Vortex den von dem Baum weg oh. Was soll ich fragen, welches Wort jetzt oh. Sie nimmt mir ganz und gar die Luft weg oh. Zu viele Moment, zu viele Moment. Für sie ist es zu viele Moment, Weil sie nicht gerade wie von mir kennt Zwar so bin ich präsent, doch wirklich ihr fremd Die Stimme verklemmt, Stimme verklemmt Bis der Moment verschwemmt zu einem Element yeah. Babe, ich weiß, du hast es gern, wenn man lacht Dein Blick ist so schön wie Sterne bei Nacht es ist nicht leicht, sich zu öffnen so als Frau. Doch werde ich schwach, wenn ich schau, Sie schau. Gucken, Baby, jetzt young yeah Komm, wir fahren mit dem Ford weg Lassen alle stehen und gehen Ford weg. Mit dem Ford Galaxy in die Galaxie Was um uns passiert ist, dann ist dann Relativ Zu viel Superbend, zu viel Superbend Glaub mir, ich habe zu viel Superbend Tunnelblick, weil das Leben so rennt Ein lächelndes Einfüß, sein Leben im Trend Aus die Feuer das brennt, Feuer das brennt Schau, wie der Moment verschwemmt mit deinem Temperament, yeah Baby, ich weiß, du hast es gern, wenn man nach. Dein Blick ist so schön wie Sterne Weihnachten Es ist nicht leicht, sich zu öffnen, so als Frau Doch werde ich schwach, wenn ich schau, schau Blum, blau, blau, blau Once one's a baby, it's young, yeah